Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht, Kavolos wieder. Äh, letzte Folge, die Gang mega schnell. Also, war ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie unbedingt eh. Also, ja, ähm, okay, dann gehe ich jetzt mal zu diesem Secret, weil er hat mir noch gesagt, wie man da hinkommt. Ähm, ja, also, was ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, schaut das unbedingt zuerst. Weil sonst jetzt ist ein bisschen speziell. Also ja, schaut euch am besten das andere Video zuerst an. So, dann starte ich jetzt. Jetzt mache ich einen kleinen Speedrun. Ähm, weil das hatten wir schon in der letzten Folge. und Also ich habe nur die Boss getötet. Ich habe niemanden getötet. Perfekt. Also, Slot Maschine. Erstmal Glücksspiele. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spielautomat. Du drückst den Hebel nach unten. Oh. Oh. Ah, Mann. Junge. Junge. So ein Dreck. Oh. Ey. Junge. Junge. Gibt es irgendeinen Trick dahinter? Warte, ich warte mal mit dem. Ich gehe mal zum Gemüse. Es ist Gemüse. Das e fällt. Egal, es ist Gemüse. Ja, schon wieder so ein unnötiger Witz. Den niemand versteht. Es ist halt einfach Gemüse. Das... Das muss man nicht verstehen. Es ist ein Spieler, ja. Ich gewinne das noch. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! ja! 8000 Euro! Wer hat gesagt, Scheißspiel? Was du kriegst, äh, kriegst den Checkpot. Leider ist es echter Spielautomat. Leider ist es kein echter Spielautomat. Was? Jetzt, jetzt kriege ich kein Geld. Jahrelange. Jahrelang habe ich hier drauf gewartet und dann ist es nicht mal ein echter Auto. Egal, mach jetzt einen Freud. Hallo Mensch, erinnerst du dich an mich? Nein. Seit du mich besiegt hast, habe ich äh, deine Sprache. Aha, doch, in Chapter 1. Das kann ich euch noch mal einblenden. Silence. Okay, fight. Oh nein, richtig nice. ist größer geworden. Ich habe Tag und Nacht trainiert. Revanche. Oha. Junge, entspann dich mal mit deinem Ausrufezeichen. Oh, uh, schieß, jetzt geht's ab. Okay, im Reden kann ich jetzt nicht so einfach. Oh mein Gott, geil. Oh Gott. Okay. Fuck. Ich habe mir dein ganzes Imperium aufgebaut. Oh mein Gott. Ich bin halt gar nicht drauf vorbereitet, weil ich mit der... Äh rechten hand schneller klicken kann und dann was the fuck wie soll ich das schaffen jo genau ich bin ja schon fast tot okay healen einfach nur healen okay jetzt muss ich voll komm schon, ich habe da oh. so ein dreck so ein dreck so ein dreck nein ja, jetzt nicht mehr rüber Okay, das war eine, eine einmalige chance Kann man, das schaffen das macht nicht, das macht nicht noch mal durch. Nee, nee, nee, das macht nicht noch, oh, nein, das noch nicht, noch, mal, nicht noch das soll ein sehr großes Video werden. Und ich müsste jedes Mal, äh, es ist ja nicht ein reines äh, wieder hinlaufen, das ist eine einmalige Chance. Da müsste man immer wieder. Auf die grüne Fahne drücken, alles noch nochmal durchmachen und dann dahin gehen und. es ja, ist ein bisschen doof. Ähm, aber. Ich glaube. Etwas. Einstellungen. Arena. Das lässt mich doch safe in Spielen, oder? Äh, nein, das nicht da die Biene das macht dann einfach in der Arena Bleibe in der okay? Ecke. Wirklich kein Bock auf ihn. Der ist einfach zu schnell. Nee, also sorry. Wie soll ich das schaffen? Nee, jetzt ehrlich gesagt, wie soll ich das schaffen? Er dreht sich so schnell. So schnell ist nicht mal die Seele. Nicht mal die Seele ist so schnell. Nein, ey, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Weil, echt, also, diese Attacke, dieser Attack, wo ich jetzt gerade gestorben bin, ist ja nicht möglich so. Also, keine Ahnung, wie die möglich sein sollte. So schnell wie der sich dreht, ist nicht mal die Seele selber. Also, da kann man ja gar nicht entkommen. Noch in der Ecke überlebt man das ja nicht. Also, keine Ahnung, wie man das überleben sollte. Also, ja, wirklich kein Plan. Aber ja. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge, die ich leider nicht geschafft habe, den Boss zu besiegen. Ja. Dann würde ich sagen, ein tonneriges Ciao